Erst einmal ein bisschen Wasser auf die Leinwand. Kleine Hilfestellung: einfach eine Linie ziehen, das ist der Horizont. Von da aus gehen dann die Wolken weg und ja, so meine Vorstellung zumindest. So vorbereitet hier eine Trockenübung oder eine Nassübung. Also erstmal Farbe auftragen, diesmal einen Sandton, damit starte ich und ja, und dann kann ich es schon verteilen. Herrlich! Das ist halt das Schöne, wenn das nass ist, dann ähm, gleitet die Farbe besser und mit dem Kuchenheber hier, das kennst du schon aus vielen Videos. Damit kannst du ja wunderbar einfach das Meer nachempfinden. meine Farbe ist etwas körnig. Du kannst zu deiner Farbe auch ein bisschen Sand dazugeben oder ein bisschen Kaffee. Dann, ja, dann gibt es noch so eine kleine Struktur mit rein. Das finde ich ganz schön und passt hier. Ich war ja gerade am Meer und deshalb, ich habe mir die Wolken angeguckt und den Himmel, also den Himmel und die Wolken und ja, das Meer genossen und darin tauche ich jetzt hier wieder ab. Du siehst hier unten nochmal die leichte Struktur und ja, das ist der Sand, so ein schöner Schwung drin. Erstmal starte ich mit dem Himmel und den Farbton habe ich mir vorher angemischt. Ich schreibe das auch nochmal in die Videobeschreibung unter das Video. Ja, und du kannst die Farbe eben gut so auftragen und dann danach einfach auch mit dem Werkzeug verteilen. nämlich gleich meinen nächsten Farbton. Den habe ich mir auch vorher angemischt, also ähm, richtig angefärbt. Oh, der ist zu so dunkel. Da der, der muss ich gleich noch mal ein bisschen was Helleres dazu geben, ein bisschen Weiß. Gebe ich einfach dazu direkt auf die Leinwand. Hat auch immer was, wenn die Farbe da so dick drauf steht, finde ich, das finde ich auch immer ganz gut. kann man auch schon wieder ein anderes, neues, wilderes malen, also lass dich inspirieren einfach. Ja, hier gehe ich mal auf den Horizont jetzt ein und mal gucken, wie die Übergänge nachher werden. Also ich habe es noch so im Kopf, da waren zum Teil am Horizont gar keine Linien mehr zu sehen. Also mal gucken, wie das jetzt, wie ich das hier mache, wie es auf mich wirkt und wie es mir dann gefällt. Musik So, jetzt kann ich hier mein, mein Bild genießen und damit noch mal wieder abtauchen in meinem Urlaub am Meer. Es war sehr, sehr schön. Ich habe viele Eindrücke gesammelt, vor allen Dingen viele, viele Farben, der Winter kommt. Ich habe es ja schon oft gelesen in den Kommentaren, gerade letztes Mal, das mit den Blumen war das glaube ich, da habe ich auch so nochmal, nee, das war das gar nicht, so was das andere, noch mal so Sonne tanken, bevor der Herbst jetzt kommt. Also hiermit lasse ich nochmal meinen Urlaub auftauchen und wenn ich dann das Bild sehe zu Hause, dann, ähm, ja, dann erinnert mich das immer an die schöne Zeit. Und das ist so das Schöne, was eben auch die Bilder mit sich bringen, also nicht nur das Malen, wo man abtaucht und alles mal wieder loslässt, sondern dann auch, wenn du es zu Hause hinhängst und betrachtest und das finde ich dann eben besonders schön und ansonsten Vielen, vielen Dank für eure tollen vielen Kommentare immer. Die haben mich auch sehr durch dieses chaotische Jahr getragen. Vielen, vielen Dank. Ich habe ähm, mich wirklich, oder ich fühle mich immer sehr wohl hier, äh, weil hier eben so viele freundliche Menschen sind, die so nette Kommentare schreiben. Und das motiviert mich und ich äh, freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Ja, okay. Und jetzt... Genießt deine Zeit. Ich hänge natürlich wieder ein paar ähm, Bilder im Anhang vom Urlaub, von dem Meer. Und das war eben, wie gesagt, sehr schön. Ich habe an euch gedacht, wo ich da stand. Ich habe auch meine Malsachen natürlich mitgehabt und ähm, auch am Strand direkt ausgepackt. Und ich habe da auch gemalt. Und es war total schön. Ja. Dann eine schöne Zeit für dich, einen schönen Sonntag und lass es dir gut gehen. <lacht> Tschüss! Der Tipp für dich immer am Ende des Videos, der im Buch auf Seite 23 findest du etwas über die Handhabung des Werkzeugs. Da ist auch noch mal ein Tipp drin, wie du noch anders die Farbe mit dem Werkzeug aufnehmen kannst. Ja und in der englischen ausgabe ist das ganze immer zwei seiten weiter also auf seite 25 ja hier habe ich gerade gearbeitet meine werkzeuge siehst du hier und gehen wir noch mal dichter daran weil von nahen sieht das bild ja auch immer noch mal anders aus je nachdem wie die lichtverhältnisse sind du siehst aber auch schon dass die Farbe richtig ein bisschen absteht. Ich muss zugeben, dieses Pigment, ähm, was du hier siehst, diesen Sandton, den habe ich selber hergestellt und deshalb habe ich dir auch schon gesagt, du kannst ein bisschen Sand oder Kaffee mit in die Farbe geben und schaue auch einfach dazu nochmal unter das Video. Also danke für dein Like, danke für dein Abo und für deinen Kommentar. Tschüss!